OER bringt, glaube ich, vor allen Dingen drei Dinge. Das eine ist ähm, Kombinierbarkeit von Inhalten, ähm, viel besser und viel freier, als das in der alten klassischen Welt ging. Ähm, zweitens äh, werden die Inhalte nachhaltiger, das heißt, Wissen, was mal produziert wurde oder Material, was produziert wurde, ist länger und besser verfügbar und darauf kann aufgebaut werden, das heißt insgesamt, geht weniger verloren und drittens, zumindest mittelfristig bis langfristig kann es auch günstiger sein in der Produktion für die Volkswirtschaft insgesamt, was aber nicht heißt, dass OER zum Nulltarif zu haben sind, aber insgesamt wird das System effizienter.